OktoBaby. Baby, da drin geht halt die Action los. So, machen wir es fertig? Mhm. Ja, hallo meine Lieben, ich nehme euch heute mal mit zur Arbeit ins Fernsehstudio hier bei Okto, weil ich für einen Kunden ein Video drehe. Warte mal. Diese charmanten Personen da im Hintergrund, das sind meine Kollegen, die auch unter anderem für das gute Aussehen des Konzerts und für alles Wichtige da sind. Ich rede nur laut und gut und tue heute halt auch mit. Aber das ist eine Kunst, das muss man kennen. Was <lacht> Auf geht's! Hier bin ich in der, in der sozusagen Warte area in der Garderobe, dem Vorraum vom Studio. Hier werden unsere Interviewpartner sitzen und können ein paar Faschingskratzen genießen. Die sind wahrscheinlich sehr nervös, weil sie noch nie vor einer Kamera gestanden sind. Aber das wird schon. Eine der wichtigsten Dinge beim Film ist, das Dubel, in dem Fall das Lichtdubel. Wir brauchen diese Person, damit man die Scheine vereinrichten einrichten kann, und da brauchen wir eine Person, die das jetzt, um nachher zu wissen, wenn der richtige Interviewpartner, passiert, ob das auch was schaut. Und es geht darum, dass der dann nicht so lange rumsitzen muss, bis euch eingestellt ist. Ich war ja Du siehst jetzt schon eine halbe Stunde im Licht. Wie ist das als Lichtdubel? Als Licht Langweilig. <lacht> Ach du armer Kerl. Ja, aber es ist ein wichtiger Job, glaubt man es. Das Leben hart. <lacht> Wie hält sie ich mein Lichtdubel? Macht man seinen Job gut? Super. Das hier ist nämlich ein echtes, richtiges Filmstudio. Man sieht hier die Kamera so, so, so. Ja, man sieht hier eine richtige Kamera, so wie in den ganz großen Fernsehstudios. Und da oben ist der Studiobereich, wo diese großen Kameras auch von außen gemanagt werden können. Und das hier ist sozusagen dieser weiße Hintergrund auf den Kameraband verschiedene Hintergründe projizieren. Das Ganze nicht mehr hohl. Kehle habe ich gelernt. Gell? Und jetzt geht's los. Ich muss jetzt arbeiten. Ohne Ton tut sich beim Film nichts, deswegen muss professionell verkabelt werden. Da ja, habe ja, du hinten Hosentasche ja. ah, vielleicht die Sachen, die genau. du in der Hose hast, rausgehen das habe ich mir auch. das Handy auch für Ja, gerne. Mal ganz locker ja, Einfach. Ist schon mal verkabelt worden? Noch nie. Also okay. Das ist, äh, <lacht> Bist du schon mal geschminkt worden? Alles, ist erstes im Alles klar. <lacht> das, ist, das ist wirklich komplettes Neuland. <lacht> Wunderbar. Bitteschön. Danke. Danke. <lacht> es sind alle Kameras auf dich gerichtet, du brauchst nicht nervös sein, es passiert gar nichts. Gut, was ist Jobwärts in deinen Worten? Jobwärts ist eine Begleitungs, also berufliche Begleitungsstelle, die, also die die Leuten hilft, einen Job zu finden. Sie unterstützen dabei, herauszufinden, was für Fähigkeiten man hat. <lacht> <lacht> Aber auch ein also, du hat das. Unbefüllt. Ich bin nicht so viel YouTube mitfilmst. Genau, mache ich gerade. Okay. Sehr gut. Da Einmal alle winken, sehr gut. Okay. So schaut das Team aus, yeah! Wunderbar! <lacht> total nicht, total so natürlich! <lacht> <lacht> also zur, zur Erklärung für euch: Wir waren gestern schon den ganzen Tag hier und haben vier Leute interviewt, heute waren schon zwei, und jetzt hat jetzt der krönende Abschluss: die ähm, buntesten, charmantesten Ladies den Job, wer äh, auf Lager hat. Ja. Hallo Zuschauer von Martin Kuckuck. <lacht> Hallo liebe Zuschauer von MOBA. Mabacher TV. TV. Ähm, ich hoffe, euch da draußen geht gut. Und ihr findet alle euren Jobs. Und ihr versteckt euch nicht hinter eurer Behinderung. Weil das ist nicht unbedingt gut. Wenn man sich hinter einer Behinderung versteckt, es ist überhaupt nicht schlimm. Wenn man eine Behinderung macht, hat ich selber habe mich auch am Anfang versteckt, aber dann nicht mehr. Und es ist sehr gut, wenn man ja, rausgeht damit. Willst du noch was sagen? Ich hätte es nicht besser sagen können. Ich kann alles unterschreiben, was sie gesagt hat. Ich habe zwar auch einen YouTube-Kanal, aber ich habe nicht viele Abonnenten. Und ja. Zur Sicherheit ja, ihn einfach einmal unten verlinken. Abonniert ihn mal. Ich habe auch einen YouTube-Kanal. Ich werde beide Kanäle unten ab, äh, hinschreiben. Und äh, falls das nicht aufgefallen ist, glaub, jetzt hat eine eigene Zwillinge. Also ihr jetzt nicht doppelt, Leute. <lacht> <lacht> Aber okay. ihr darf nicht berühmter werden wie ich. Ich weiß, keinen. <lacht> ich. Also abonniert mich ja nicht. Genau. Abonniert ihn. Meine Damen, ich danke euch für eure wirklich guten Worte. Ja. Und äh, ich verlinke euch unten. Ja. Mal schauen, was passiert. Okay? Wir wünschen, Wir wünschen euch, euch noch einen, noch einen schönen, schönen Tag. Zwillinge! <lacht> ja, Leute, ihr die weiße Wand ist dunkel. Wir sind fertig, die Kameras sind abgedreht, die Leute sind noch rausgegangen. Das war ein Tag mit Mabacher on the Job. Cool. <lacht> Danke.